Wenn ich Beziehungstipps in den Medien anschaue, kommt mir oft diese Fantasie. In meiner Kindheit gab es ein böses Spiel im Schulhof, bei dem zwei Kinder mit gleichen Einflüsterungen gegeneinander aufgehetzt wurden, weil man sehen wollte, wie sie miteinander raufen. Warum fällt mir das ein? Weil oftmals dem Leser vermittelt wird, man möchte ihn gegen den bösen Partner beschützen. Was natürlich vielen Lesern entgegenkommt, die sich in ihrer Beziehung schlecht behandelt fühlen. Aber ahnen diese Gutgläubigen, dass wenn ihr Partner den gleichen Rat lesen würde, er genauso aufgehetzt würde? Sollten Beziehungstipps nicht Frieden ermöglichen, statt Raufereien?